Wir kommen in eine Zeit rein, wo die Schrift sagt, es wird alles erschüttert werden. Wie Corona vor einiger Zeit kam, da dachte ich, ja, die Erschütterung, das ist noch eine, eine kleine Übung. Und damals hatte ich den Bibelvers aus dem 1. Timotheus draußen an unserer Tür geheftet, wo dran steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft, und der besonnenheit und damals habe ich mich weit rausgelehnt und habe gesagt also leutchen das ist erst der anfang in deutschland zuckt man erst dann wenn es ans geld geht das wird die nächste erschütterung sein die uns erreicht vor zwei jahren habe ich dazu rausgehauen ich will ja kein prophet sein aber ich habe gedacht das nachdenken fängt erst dann richtig an wenn es uns ans Portemonnaie geht aber ich habe gute nachricht der Jesus ist immer noch in kontrolle